Wir sind zurück auf der Rennstrecke, alter, trotz Lockdown, Wir sind wir hier in Portimao. Der Oberhammer, es ist der 10. November 2020, wir sind hier mit 30 Leuten, Bike Promotion ist der Veranstalter, Bike Promotion hat es durchgezogen, hat es geschafft hier mit sämtlichen Auflagen, wir können trotzdem fahren, haben jetzt gerade eine gigantische Runde mit dem Leihauto hier gemacht, dass die Leute mal ein bisschen sehen, wo es lang geht. Ich muss mal relativ ah, spitz anfahren, also, also nicht zu so spät anfangen, anfangen, sondern einlenken, sondern relativ früh einlenken und dann hier ein bisschen so einen machen, so ein kleines V <lacht> und hier wieder zurück, auf jeden Fall nochmal innen sein. Kurzes Briefing von mir, ich war schon mal hier, habe den Leuten mal ein bisschen gezeigt, wo es hier lang geht, das ist echt extrem schwierig, die Strecke und jetzt geht's gleich los mit der schnellen Gruppe, schaut euch das an! Ich bin jetzt hier auf der technischen Strecke und mache ein paar Videos und schauen wir das an. Hier ist der berühmte Sprunghügel. Das ist abartig. Da kommen manche, die richtig schnellen Fahrer, kommen hier nur am Hinterrad den, den Hügel runter. Das ist der. Das ist dieser bekannte Sprunghügel aus der Superbike-WM. Und dann geht es in einer extremen Kompression, wie in so einer Art Fuchsröhre. Hier quasi in der Linkskurve wieder den Berg hier hoch. Das ist enorm. Das ist teilweise so, als wenn da die richtig die, die Lichter ausgehen. Ich habe schon ein paar Aufnahmen gemacht, aber jetzt wir mal kurz. Kommt keiner. Das ist abartig. Das ist wirklich eine der krankesten und krassesten Rennstrecken, die ich jemals erlebt habe. Das ist der Hammer. Das fühlt sich, wenn du da drauf fährst, fühlt sich so heftig an. Wirklich der dritte verdreht dir den Magen und die Augen und alles. Also das ist wirklich, hier brauchst du Kilometer, Kilometer, Kilometer, um da, um da richtig schnell zu werden. Ist echt nicht einfach. Ich war hier schon mal, aber das ist nicht ausreichend, um, um da schnell zu werden. Ich fahre jetzt mal weiter und schau mal, hier gibt es noch ein paar mehr Stellen. Bis gleich. Ich habe hier die Erlaubnis bekommen, hier auf der technischen Strecke quasi, neben der Rennstrecke, mit dem Auto, mit dem Mietwagen rumzufahren, um einfach ein paar geile ähm, Positionen zu finden für, für, richtig coolen, für richtig coole Shots. Es ist nicht so ganz einfach, weil man nicht überall rankommt, aber ich glaube, hier vorne hier ist noch so ein Sprunghügel. Dann schauen wir uns das nochmal an. So, das hier ist jetzt auch nochmal so ein Sprunghügel. Da kommst du in rechtschräglage drüber und musst in rechtschräglage nach rechts rüber und nach links umlegen. Das ist eine der technischsten und schwierigsten Stellen, die ich jemals mit dem Motorrad gefahren bin. Das ist schon fast abartig. Schaut euch das an. Harry, was sagst du zu der Strecke in Portimao? So <lacht> kannst du nichts mehr sagen. Was? Da kannst du nichts mehr sagen. Für jeden unbedingt herkommen, die Eindrücke selber sammeln. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Wirklich wahr. Das kann man im Fernsehen oder wenn man das erzählt, nicht vermitteln. Das ist nicht vermittelbar. Wenn man das erste Mal selber fährt, ein Traum, wirklich. Das ist unvorstellbar. Man lernt Motorradfahren neu. Und es ist jetzt nicht so, also wenn man Harry leicht sprachlos macht. Ne? Also, wer ihn kennt, der weiß, der ist hart gesotten, aber ich habe mich da noch nie so verhalten. Wahnsinn, muss ich sagen. <lacht> äh, ja, es ist leicht zu markieren. Immer wenn man neu auf eine Motocross-Strecke kommt, sollte man ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> ja, es fehlt eigentlich noch der Looping, oder? Ja, es fehlt noch der Looping. <lacht> <Ja>. <lacht> Once again! Ich bin heute auf jeden Fall mit der R1 hier unterwegs, danke an Bike Promotion übrigens zum, für's, für's, zur Verfügung stellen. Serie 1, jetzt Slicks drauf, weil der Fred, mein Kunde, der ist schon relativ zügig jetzt worden und jetzt brauchen wir Slicks. Keine Straßenreifen mehr, das war schon zu rutschig, gell Fred? Jawohl, auf jeden Fall, also es war sehr rutschig, Die Reifen, die ersten, der erste Satzreifen ist durch und da, da können wir nicht mehr mitfahren. Ne, ich habe jetzt gesagt, wir müssen zur Vorsicht. Slicks montieren, weil der hat jetzt auf einmal so am ein Kabel gezogen. <lacht> ja, das, habe ich, das, habe ich ihm, das habe ich ihm gar nicht gesagt, dass er so Gas geben soll. Das ist von selber gegangen. Ich habe ihm andere Sachen gesagt und dann hat er angefangen Gas zu geben. Das ist ja der Clou des Ganzen. So, da gibt es jetzt den neuen Bridgestone Slicks. Ich fahre eben Soft vorne. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Genau so schaut es aus. Das ist das Bike von Fred, mit dem ich fahre. Ah, der ist jetzt... Innerhalb so kurzer Zeit so schnell geworden, dass ich gesagt habe, okay, das hat jetzt keinen Sinn mehr, wir machen jetzt Slicks drauf. Dass wir noch ein bisschen Reserve haben. Also auskühlen tun, tun, tun die dem die Slicks jetzt bei 2.05 nicht mehr hier. Ähm, da wäre es gestern noch ein anderes Problem gewesen, aber heute können wir dem schon Slicks zumuchen. So, wir waren jetzt einmal draußen, hier mit der Serien R1 und mit der Yata ja, R1 zusammen ein bisschen Spaß gehabt, schönes on Board macht. Äh, Gibt es ein extra Video dazu. Ist echt verblüffend, was das Serien Yamaha R1 Motorrad kann aus der Schachtel. Bis auf die Bremse, die versagt dann nach 5-6 Runden versagt, die wirklich kläglich. Äh, aber da ist er wirklich gar nichts gemacht. Da also ist keine äh, Bremslosigkeit verändert, keine, keine äh, andere Beläge wirklich aus der Schachtel für die Straße. Und auf das ist es wirklich enorm, was da möglich ist. Das ist wirklich brutal. Schaut euch das Onboard-Video an, ich links. Das ist echt abartig. Was sagst du, Harry, zu der Serie 1 Tiptop, fast so gut wie eine Ducati von der Serie. <lacht> <lacht> Aber ist trotzdem Wahnsinn, oder? Sag mal her. Die Serienmotorräder sind ein Wahnsinn. Wirklich war ist, ist egal, ob das jetzt ein Yamaha oder, oder Ducati ist. Die beiden sind meiner Meinung nach von der Serie her am besten zu fahren. Ja, vor allem, das, das, das Krasse ist jetzt so eigentlich, wenn du jetzt sagst, den, den, den, den, den Rundenzeitunterschied. Was denkst du, was man jetzt halt mit, ja, dem, mit dem Superstock Motorrad schneller fahren kann, als mit dem Serienmotorrad? 2-3 Sekunden? Wir? Ja. 2-3 Sekunden, aber Preis ist halt doppelt. In etwa, ja. ja. Also doppelter Preis für 2-3 Sekunden, da kostet die Sekunde halt richtig Kohle im Endeffekt. Ne? Ja, ja, aber gut. das ist normal. Umso schneller ja. es wird, desto teurer wird es. Gut. Aber es ist wirklich brutal, was, was das Motorrad serienmäßig kann, ich war jetzt richtig vom Hocker. Natürlich fängt es dann an, hier ein bisschen Feder bei uns so, aber das ist trotzdem aus der Schachtung. Unglaublich. Ja. Also war schon cool. War schon cool, ja. Ja. Also, So, der letzte Tag in Portimao. Das ist schon fast ein bisschen schade, weil die Rennstrecke ist halt so geil. Ich möchte eigentlich nirgendwo anders fahren, aber jetzt fahren wir nach Jerez und Jerez ist auch cool. Wir sind hier übrigens direkt am Hafen, was ziemlich cool ist. Absolut zu empfehlendes Hotel, ich glaube es heißt Tivoli, Tiv Titovilo, Tivoli, irgend sowas. Okay. Jetzt alles zusammenpacken, den ganzen Scheiß und auf die Rennstrecke tanken und dann gibt es ein geiles Onboard-Video. Richtig heftiges, hoffe ich.